So, jetzt Mittelwerte und Diagramme, vierte Aufgabe jetzt hier, Aufgabe lesen und zu lösen versuchen, und einmal gemacht, machen wir es auch, arithmetische Werte, und diese Werte sind jetzt hier in diesem Beispiel völlig irrelevant, wir brauchen einfach den Durchschnitt, arithmetisches Mittel, von diesen Werten da, die kann man einfach addieren und durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dividieren. Zwölf Werte haben wir da, ja. Okay, machen wir auch gleich. Also, das haben wir jetzt hier auch in GeoGebra eingetragen. Wieso? Das ist dann leichter auch die Standardabweichung zu berechnen, was sonst nicht so leicht ist. Überhaupt nicht, ja. Mit GeoGebra geht es automatisch, ja. Und äh, was ist jetzt hier gefragt? Argumentationsmittel, Mittel, Standardabweichung, Zentralwert, also Median. Also mit Analyse eine Variable. Kann man das so machen. Ja? Erst wählen hier. Moment. Wählen. Dann Analyse eine Variable. Und dann kommt das heraus und dann die Statistik, also diese Knopftappe und da ist der Mittelwert, also der Durchschnitt, der ist 391,25 ja, und die Standardabweichung kommt davor. Median steht auch da. Auch die Quartile, aber das jetzt ist hier nicht gefragt. Und die zweite Frage, wie kann es passieren, dass der Median größer wird, wenn wir etwas so was machen was hier steht hier sieht man die äh, zahlen nicht angeordnet das ist jetzt nicht so ganz notwendig also wenn es gefragt ist eindeutig aber jetzt hier sehen wir den median des 328,5 und das ist der wert wenn wir jetzt hier schauen zwischen 326 und 331 Okay, also das bedeutet die beiden werte sind irgendwie in der mitte nicht irgendwie das ist der sechste Wert und das ist der siebte Wert also und dazwischen sollte der Median sein ja? wenn man das einordnet haben wir ihn nicht gemacht aber kann man auch machen so. kann geht zu Hause in Ruhe machen wie auch immer wird man da so feststellen dass es tatsächlich so ist und was kann dann passieren dass der Median größer wird das kann passieren wenn ein Wert von den untersten Werten zum Beispiel 100, 39 oder 234 auf die andere Seite geht und dann wird es verschoben zwischen 331 und was ist der nächste Wert ja der nächste Wert ist 446 und zwischen ein, äh, 331 und 440 ist es genau 388,5 kann man hier so auch sehen und das bedeutet, egal welcher Wert unterhalb von 331 steht, wenn irgendeiner von diesen Wert um 1000 erhöht wird, dann wird es auf die andere Seite gehen. Und das bedeutet, der Median wird nach oben verschoben. Also es könnte 234 sein. Das wird dann so 1234 und dann wird der Median auf die andere Seite. Gut, danke sehr. Ich habe das jetzt auch doch so gemacht. So, da sind es der Reihe nach alle Werte. Selbstverständlich ist der Median dazwischen. Also da haben wir 6 Werte. Und da haben wir auch 6 Werte. Also dazwischen ist der Median. 328,5 wie wir es schon gesehen haben. Und wenn jetzt ein Wert davon, jetzt hier, auch 326, irgendein Wert davon, ja, um tausende erhöht wird, ich habe jetzt zufällig diesen Wert gewählt, der jetzt steht da, es wird um 1000 erhöht, dann steht der Median zwischen 331 und 446. Also, dann ist er 388,5. Gut, danke sehr.